Mal Galaxy zwei. Oh geil. Mal Galaxy 2 darauf haben wir gewartet. Ja. Warum habe ich mir gerade die Introsequenz angeschaut von dem Level? Keine Ahnung. Ja ja. Also äh, meinst du, Mario kommt noch irgendwie von Italien weg? Äh, ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob dieses, ob das überhaupt noch aktuell ist, wenn das Video ja, erscheint. Ja, das, das stimmt. Daran also, habe ich nicht... Also, wie wir schon im letzten Part besprochen haben, war unsere letzte Aufnahme vier Monate her. Und die letzte Aufnahme ist anderthalb Monate her. Ähm... Also kurz zusammengefasst ist es viel passiert. Und auf einmal werden wir alle sterben. Wegen Coronavirus oder sowas. Uh. Können wir will... kurz posten. Nein. Klar. Weil ich habe ähm, Bei mir, ich kann die Kugel nicht au aussammeln. Okay. Sekunden. Das ändern wir gleich. Moment. Das, das, das ist kein Problem. Ich muss nur das Spiel neu starten. Warum ist deine Wii so kaputt? Das ist nicht meine Wii. <lacht> Dein die Gehört. Die gehört, äh, Weiß ich nicht. Nvidia. Alter, also fast hätte ich den Spielstand gelöscht. Das klingt nach, das klingt nach einem Ziel. <lacht> Dann hättest du gewonnen. Ohne dass ich halb durch bin beim Spiel. Das stimmt. So, Sekunde, ich, ich, ich laufe ich mal kurz zur selben Stelle, dann sollte, <lacht> dann sollte das hinhauen. Oh, Mann. Ja, kein Problem, kein Problem, wir sind noch in der Zeit. Ja. So, ich teste das mal kurz. Und das funktioniert, okay. Wir können weitermachen. Oh hey, wir sind zurück. Ja, und ich kann wieder Kugelblies fressen. Oh ja, was für ein Zufall. Und hm. ja, einige Zeit ist vergangen. Keine Ahnung, ob oh, es wow, noch das aktuell ist. ist, ob wenn so. dieses Video jemals erscheinen sollte oder wenn es erscheint, ob es, überhaupt <lacht> wenn es noch, erscheinen ob sollte. Ich, das heißt, du willst es nicht. <lacht> ich weiß nicht, ob ich dann noch lebe. Wer weiß? <lacht> Keine Ahnung. Es kann halt sein, dass dieses gesamte Coronavirus-Kram bis dahin vorbei ist. Keiner weiß das so wirklich genau. Ja. ja. Ist, äh, ist halt immer schwierig, aber, aktuelle aber, Themen anzusprechen. Ja, das Problem ist halt vor allem, also jetzt nicht mit aktuellen Themen ansprechen. Der arme Mario, der, der, der würde gerne unbedingt mal irgendwo hinreisen, aber der ist leider in Italien gefangen. Man hält ihn da, dort gefangen. Ja. Und das finde ich einfach unmöglich. Der arme Mario. Er will doch einfach nur nach... Ich weiß nicht. Nach äh, Bowser-Land. Ja. Er will doch nur zu nach Mario-Land. Was, was darf er das nicht? <lacht> Mario-Land ist tot. Meinst du, die Charaktere haben wirklich alle <lacht> ein Land? So Yoshi Land Mario Land es gibt ja nicht Yoshi Land sondern Yoshi's Island ja das stimmt wobei das können wir eigentlich auch zählen als Land Donkey Kong Country es gibt auch Donkey Kong Land glaub, oh gibt, mein Gott glaubst du es gibt ein Waluigi Land hm, es gibt leider auch kein Waluigi World also gehe ich davon nicht aus also die ich glaube die beherrschen alle die Welt glaub, sie wollen es zumindest Wobei, Luigi hat kein eigenes Land, aber Mario hat eine eigene Welt. Er hat nur eine Villa. Und du <lacht> Er hat nur eine Villa. Mario hat sogar eine Galaxie. <lacht> er, hat sogar, also, er, hatte, er hat zwei ganze Universen. <lacht> da merkt man, wer der wahre Mario ist. Grün Mario, ich liebe dich doch. Ja. Wieso, wieso behandeln sie Grün Mario so? Soll ich dir erzählen, was ich letztens, ge was mir letztens vorgeschlagen wurde und was ich dann geschaut habe? Was denn? Was ähm. Irgendwas mit Erdwesten ist Sprengung. Mit was? So war der Titel. Mit was? Das waren irgendwelche ähm, Männer aus Bayern. Ach, Die haben scheiße. irgendwie. Irgendwie aus Tomatenmark, also aus dieser Tube, haben die eine Bombe gebaut. Ich frag mich, wie? Aber die haben es gemacht. Und dann haben die das in ein erdwesben gesteckt ja. und es sprengen lassen. Und es war gar nicht mal so schwach, die Explosion. Scheiße, ich bin so dumm. Und Weißt du, der eine oder andere würde jetzt sagen, okay, rein. Aber ich habe so Schadenfreude. Oh man, das ist war das so. Was... war das so egal. Ich hab den Boss übrigens geschafft. Also, hätte ich das im Sommer gesehen, Alter, ich. Ich hätte das richtig verbreitet und gesagt, tot allen Wespen ein. Aber... Oh, das hätte ich auch getan. <lacht> ich hab aber ja nichts gegen ich, ich Wespen. Wespen. Ich hasse auch Ich, ich hasse hab, sie. Ja, ich hab nichts gegen Wespen, aber bitte verpisst euch. Ich. ich, ich... <lacht> Es ist, es ist kein Insektenrassismus, was wir hier betreiben. Nein. Es sind Wespeninsekten. Nur die Westen, die wollen mir wehtun. Ich bin gerade irgendwie ziemlich dämlich in dem Level schon wieder. Mhm. Also, ich habe mehr Fortschritt jetzt schon als im, im letzten oh Part. Gott. Ich nicht, ich sterbe die ganze Zeit. Ich war nicht mal beim Boss. Echt nicht? Ich habe beim Boss ja den letzten gesamten Part verbracht und jetzt habe ich schon geschafft in mein etwas. Das ist nicht gut, weil ich äh, lange brauche. Ja, das Mein ist, Gott, das drin. <lacht> Also Yoshi. Ich hasse das aber auch mit den Kugelbillies. So warte. Aber ja, wie auch immer, ähm, Westen sprengen, das ist was Tolles gewesen. Generell wurden mir danach auch andere Videos vorgeschlagen, wie riesige Westennester, die irgendwie in Garagen <lacht> gebaut wurden. Und ich bin echt froh, sowas nicht äh, erlebt zu haben. Ehmals. Weißt du was Schlimmes? Hm. Wir hatten... Jahrelang bei uns zu Hause, bei mir zu Hause, über dem, äh, über der Haustür, da haben sich jedes Jahr irgendwie Bienen oder Wespen eingenistet und es Alter war, Mann. es war echt schrecklich. Und das Blöde Ach, ist halt und das größte Problem ist ja, man darf, man darf, man durfte ja nicht irgendwie irgendwie sowas wie Gift nehmen oder so, weil die halt unter Naturschutz stehen. Ja, das stimmt. Und ähm, oh mein Gott, es war halt echt schrecklich. Das, ich wünsche das keinem. Das ist Menschenquälerei. Es ist halt wirklich ätzend, so. Die kommen auf jeden Fall in deine Wohnung irgendwie. Ja. Das ist halt einfach nur... Nein, warum? Warum tut er mir das an? Das ist halt... Nee. Ich, ich wünsche es niemandem. Es ist halt echt schrecklich, weil... Du musst aber aufpassen, dass keiner von diesen Dingern reinkommt. Und wenn sie reinkommen. Ach du Scheiße. Dann gibt es erstmal ein paar Sprengungen. Ich wusste das damals noch nicht. Deshalb konnte ich es leider nicht ausprobieren, Daniel. Dann nimmt man auch die Geldstrafe hin. Anstatt Uf. gleich einen Experten dafür zu holen. Oh Mann. Also man, man darf ja halt auch... Man darf das nicht machen. Überhaupt nicht. klar ja aber ich sag mal also ich würde es legalisieren ja ich <lacht> würde alles legalisieren ähm, ja. vor allem den Mo vor allem den Mord gegen Insekten aber nur bei Haustüren ja wenn es ein Zentimeter daneben ist dann geht's nicht ja dann fällt's unter Tierquälerei ja, nee, wenn das halt wirklich irgendwie die Person selber irgendwie ja bedroht, das finde ich halt schon echt kacke. Ja, wenn du zum Beispiel energisch äh, darauf reagierst, auf die Stiche. Also ja. zu, zum Glück zum Glück habe ich das nicht, aber das ist, ich stelle mir das schrecklich vor für Leute, die eben dann wirklich in Gefahr sind. Und es hm. gibt solche Leute eben, das ist. Oh Mann. Ich will nicht in deren Haut stecken in dem Moment. Nee. Generell möchte ich nicht in deren Haut stecken. Es ist, nee. ist halt nicht so ideal, würde ich mal behaupten. Ich hatte auch immer Angst, wenn ich mal im Schwimmbad war, was sehr selten vorkam, dass ich auf eine Wespe trete, weil die sich auch gerne mal unter Blättern verstecken. Ach du Scheiße. Hm. Weißt oh, Honisten sind, glaube ich, schlimmer. Weißt du, was das Schlimmste am Sommer ist? Es ist nicht unbedingt jetzt, ja. es sind Insekten. Oh mein oh, Gott. Ja. Oh mein Gott, ich, ich, ich hasse Hitze, ich hasse Insekten, aber die Insekten sind halt das Schlimmste, weil, die sind immer da. <lacht> ja, die wird man auch nicht los so schnell. Man möchte einmal mhm. abends irgendwie das Fenster aufmachen, einfach damit es mal zumindest ansatzweise kühler wird, ein paar Milligrads oder sowas. Und auf einmal hast du, hast du halb, keine Ahnung, hast hm. hast du die Hälfte aller Insekten dieser Welt in deinem Zimmer. Und das ist halt nicht so. schön, würde ich behaupten. Ja. Bitte, Insekten, könnt ihr woanders hingehen? Ich bezahle euch. Ihr ich. bezahle ich nicht. Aber ich würde euch einschüchtern. Das würde auch reichen. Ich glaube, das, glaub, das schaffst du nicht. Ne, wenn die in der Gruppe sind, dann nicht. Die, ko die kommen mit den Cousins. Einzeln komme ich mit einem klassischen Glas. Oha. Ja. Ich weiß gar nicht. Oder die TikTok-Verpackungen. Die TikTok-Verpackungen, die sind doch viel zu groß dafür, glaube ich. Ja, aber Ameisen. Ja gut, Ameisen. Ameisen sind aber nicht so schlimm, glaube ich zumindest. Also oh mein Gott. Nein, zumindest nein, nein, nein. Wir hatten, wir hatten mal Ameisen im Haus. Okay, die hatten wir auch, aber... Also ja, wirklich, das war wirklich, viele, weil die sind irgendwie einmal irgendwie reingekommen und dann haben die sich irgendwie vermehrt auf einmal und das war schrecklich. Wir haben ihnen mit... Wir haben ihn immer eine Honigfalle gestellt oder so. Ja, aber... Schrecklich, Leute, wenn, wenn ihr irgendwie... Wir hatten, ich hatte, wir hatten, glaube ich, schon wirklich alles an irgendwie Insekten im, im Haus. Das war schrecklich. Also... <lacht> Wes Wespen und Bienen, wobei die eben nur reinkamen, wenn wenn die Tür auf war, die Haustür offen war. Ameisen kamen mal rein und was ganz schlimm sind Lebensmittelmotten. Oh mein Gott. Wenn die einmal also da, ich... wenn die einmal da sind, dann gehen die auch nicht mehr weg. Und du, und du kannst halt dich auch nicht wirklich dagegen schützen, weißt du, wie die bei uns damals reingekommen sind ins Haus. Mm -mm. Du denkst jetzt irgendwie so, ja, es war irgendwie Nahrung offen oder sowas, keine Ahnung. Oder halt verdammt lange irgendwie offen gestanden oder sowas, keine Ahnung. Aber nein, äh, da wir halt äh, Tiere haben und in der Nahrung selber Lebensmittelmotten waren und wir oh, das was. nicht rechtzeitig gemerkt haben, hatten wir bestimmt ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr lang mit Lebensmittelmotten im Haus zu kämpfen. <lacht> oh mein <lacht> Gott. Oh mein Gott, das ist wirklich mega schrecklich, weil die vermehren, die vermehren sich wie sonst was. Die sind zwar einfach zu killen, aber die vermehren sich wie sonst was und die können sich überall verstecken. Also keine Ahnung. Du guckst auf einmal, du, guckst, du willst auf einmal einen Kuchen backen und auf einmal hm. kommt aus dem Mehl ganz viele Lebensmittelmotten raus. Hm. Alter, das, das ist. Oh mein Gott, nein. Oh, oh Gott! Ich, ich will, das gar nicht. Oh mein Gott! Nein. Ging wie so eine so süßigkeit. Es ist, ah. es ist schrecklich, Daniel. Das kann ich mir vorstellen. Ich hatte total die Vietnam-Flashbacks. Boah, ich, ich will, also. Ich werde mir wahrscheinlich... Gott, ich, ich habe Angst, dass ich irgendwann so viele Lebensmittel kaufe und genau das passiert. Na, das war kam halt eben von irgendwelchen äh, äh, Tierlebensmitteln. Die waren halt da drin. Ja. Die wurden auch irgendwann später zurückgerufen von, de von der entsprechenden äh, Tiernahrungskette. Ich sag den Namen jetzt nicht. Ähm, ja, absolut nicht geil. Also, als es mal geregnet hat, habe ich sehr, sehr viele Maden auf unserem Parkplatz gesehen, die von der grünen Tonne kamen. Und ich dachte mir, als ob ihr so viele seid. <lacht> der ganze Parkplatz war voll. Maden? War so... Oh, Maden, zum Glück noch nie gehabt. Nein. Und weißt du oh. was? Weißt Ma du was? Die Maden... grüne Tonne müssen wir rausstellen. Oh. Maden mhm. sind halt, Maden sind halt das Schlimmste, was man haben kann. Ja, also. Also. Wir hatten halt auch, ja auch lange zeit nicht weg und dann wir hatten oh. auch mal holzwürmer aber maden sind noch mal schlimmer holz alter was hattet ihr alles ja es, es war schrecklich also nee ich bin froh dass ich das seit mindestens acht neun jahren nicht mehr hatte Das ist, das ist, das ist wunderbar Das ist ein fortschritt ja alles andere wäre auch schlimm <lacht> Oh Junge, noch ein Boss heute. Wie oft siehst du ein Gespinnen in deinem Zimmer? Sehr Ist das so eine Sache, die oft Eigentlich nie. Okay, bei mir nämlich N auch. Eigentlich nicht. nur, wenn ich mein Fenster mal auflasse. Und ich lasse mein Fenster sehr lange und oft auch. Aber wenn ich die sehe, dann sind das richtig fette Teile. Ja, aber es sind meistens diese fetten Hausleberknechte. Und die, ja, sind halt, so. die sind halt absolut ja, harmlos. Einer von ihnen hat sogar meine Wand versorgt. Boah. Das ist nicht schön. Na, meine Wand sieht so schrecklich aus, dass es eigentlich gar nicht mehr so schlimm, wenn da ein bisschen Blut von irgendwelchen Tieren hängt, um echt zu sein. <lacht> <lacht> es ist, es ist, es klingt echt übertrieben, aber nein, es ist wirklich so. Aber ich find, egal. Also, ich, ich, ich finde meine Tapeten zum Beispiel auch übelst hässlich so von daher stört es mich eigentlich auch nicht die sache ist die meine tapete ist älter als ich oh, wow. Also meine tapete ist noch von der zeit bevor ich auf der welt war also die tapete ist so 20 jahre alt Und <lacht> die geht teilweise an manchen stellen ab von der wand von selbst Es ist, es ist nicht ideal es, es soll sich irgendwann in naher zukunft ändern hoffe ich ähm, Ja ich möchte nicht, dass unbedingt alles älter ist, als ich in meinem Zimmer. Ja. Wobei. Ich meine, ich hätte kein Problem damit, aber ja. Es ist halt nicht ideal. So, wie viele Sterne hast du eigentlich? 30. Oha. Ich war echt lange beim Boss. Ich weiß nicht, wieso. Ich glaube... Ich habe drei Sterne jetzt geholt. Oha. Ich hole gerade meinen zweiten bei der äh, gigantischen Galaxie. Ich glaube. Heißt sie so. Ja. ja. Gigagumba. Ja. Was war das? Gigagumba hol ich mir jetzt noch meinen Kometenstern. Ach so ja. Die Kometen müssen sammeln ist sinnvoll, weil die Kometensterne sind meistens relativ simpel. Ja. Die habe ich auch gerade gesammelt so. Also, die meinst. in der Vergangenheit habe ich die echt oft ignoriert, aber mittlerweile <lacht> sammle ich die. Das ist ein strategisches Element. Hm. Ich kann mir auch den Kopf schütteln, weil ich das davor nie gemacht habe. Wir alle machen Fehler, Daniel. Ich weiß. Auch du. Nur, meine Fehler wiegen immer sehr schwer. <lacht> <lacht> oh <Mann. lacht> Hat man dir das damals nicht beigebracht, als du aufgezogen worden bist in deiner, in deinem Blumenbeet? Ich wurde von deiner Rudelwölfe aufgezogen. Also du bist der Zwiebel. <lacht> Wie kannst du von Wölfen aufgezogen worden sein? Dann wurde ich von Shrek aufgezogen. Oh, ja, aber ich hab... Shrek ist halt cool, also. <lacht> ja. Ich, ich, werde, ich würde euch jetzt enttäuschen, wenn ich sagen würde, dass ich tatsächlich den Shrek-Film immer scheiße fand. Deshalb sage ich es nicht. Ich habe ihn immer gut gefunden, obwohl das nicht stimmt. Ich fand ihn immer okay. Ich fand es immer... <lacht> Auch wenn das Szenario seltsam ist. Ich weiß gar nicht worum es ging. Ich fand es einfach nur... Ver ich fand es einfach nur verstörend, dass da irgendwie so... Irgendwie so ein grünes etwas... Irgendwas will. Keine Ahnung, das ist krank. Warum? <lacht> Aber dafür hat er sehr coole Memes äh, hervorgebracht. Also sag mal, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Ja, noch so 2-3 Minuten. Oh, dann sollte ich vielleicht. Äh, soll ich mir vielleicht loslegen? <lacht> <Ach> so? <lacht> Fangen wir doch mal an mit dem Part. <lacht> <lacht> oh, Lex, Slowdowns. Okay. Ach, die, hatte ich, die habe ich irgendwie immer auf dem Raumschiff, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Nein, ich habe sie in der Giga gumba galaxie obwohl ich gerade denselben Stern mache wie eben, wo aber alles einwandfrei lief. Ich mache einfach nur den Kometen, wo alles auf Zeit ist. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das in der Zeit schaffe. Ich habe nur 50 Sekunden Ingame-Zeit, sonst sterbe ich. Alter. Neun von zehn Zwiebeln wollen, dass ich sterbe, habe ich gehört. Ich meine, es ist nur zu meinem Vorteil, also... Ja, nimm es persönlich. Hätte ich niemals von dir gedacht. Kugel, -Willi. Ich bin so dumm, warum kann äh, ich nicht... Kugel, Willi! Ich konnte ich nach hinten fahren. Ich, ich habe voll vergessen, dass ich das mit dem rechten Stick äh, steuern muss. Oh mein Gott. Das ist verdammt knapp bemessen. 13 Sekunden hatte ich noch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so eng wird Moment, ist es vorbei? Ich habe es geschafft Okay, wie viel Zeit habe ich noch? Ja, so eine Minute Irgendwie so ja. etwa Komm, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch Wenn nicht, dann bin ich halt ein Idiot <lacht> Wunderbar Wir wissen alle worauf das hinausläuft Worauf? Ich mache nämlich die stellen bei der beim Testball. Ach du Scheiße, Daniel, das ist riskant. Findest du? Ja, ich auch. Das ist wirklich ein bisschen äh, Ja. Ich hab bisschen Angst davor. Nicht ideal, würde ich es mal behaupten. Nee. Ich oh Gott. warte einfach auf dich jetzt. Okay, ich meine, das also, ist eh nichts Besseres zu tun. Das ist das Ziel. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Ja, ich kann ja nichts mehr anfangen, bis dann. Oh mein Gott, Mario, sei doch nicht so riskant. Du steuerst ihn. Ja, aber <lacht> Jetzt ist er ja. so also draus zu reden und er merkt, dass er doch in der Verantwortung steht. Gut, ich bin runtergefallen. Das hat sich gelohnt. Absolut. Das war's, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Tja, Leute. Also, wenn ihr mehr von westen hören wollt. Und Insekten und Plagen und sowas generell. Dann, ähm... Ja, hinterlasst ein Like und, und schaltet das nächste Mal wieder ein. Das, das lohnt okay. sich, oder? Mm, -hmm. mm, -hmm. bye.